Moin, mein Name ist Eileen vom Yoga-Studio My Happy Place an House of Yoga. Ich freue mich heute, mit euch ein bisschen Yoga zu machen und ich freue ob ein Reis macht. Me für dich, für uns zu fangen, am Yoga für Euch Moin zu suchen, bring wir eis Hand bei das Herz. Voilà, genau so. Und dann sagen wir Namaste und wir bei euch so also besser noch vier. Wir machen nicht los, zusammen zu suchen. Wir zählen bis drei, und dann, ab drei, so wir Namaste. Alle, wir fangen eins, zwei, drei, Namaste, und wir beenden ganz ganze nur vier. Super. Elo also, fängt wir ein an, und ein fängt an am Bett. Mir legen uns hin, auf den Boden. Mir strecken als Bein, mir strecken als Arm, und mir fahren in ganz komfortable Position. Am Mama mal an so, am mir spüren also ganzen Körper wie den Hai und wurde leicht. Mir spüren als Face, als Bein, als Hörner, vielleicht direkt Schälerin, Darm, der, der Kopf. Am loh' od'mer ein ganz tief an, an aus. Und dann fängt wir an, ein bisschen zu gehen. Wir stellen uns wirklich vor. Wir sind am Bett. Und wir sind gerade recht wäcker zu gehen. Und wir fangen an uns zu strecken. Ist wir strecken als Arm, wir strecken als Bein. Wir machen uns ganz lang und groß. Und dann bringen wir ein Bein an ein Arm auf Und wir bringen unseren Körper in Form von einem Croissant. Mm. <lacht> Das heißt, wir bleiben halt nach eng Atmung. Wir atmen an und wir atmen aus. Und dann bringen wir ein bein nächstes Weg, an den Center, Und dann bringen wir ein bein nur längs und dem nur riets. Und nächstes bringen wir den Körper an in Form von einem Croissant oder von einer Banane. Wir holen eine Atmung an und aus. Super. Wir bringen ein Bein an eines Arm und mit, an mir strecken eines nach mal kehre abstun. Oh, super. Okay, wir stehen ob an wir setzen eines hin. an was wir nennen am Yoga ein schneider Der Tisch, wir kreizen ein Bein. Super. Von hier müssen wir wirklich mir mehr mehr noch nicht so ganz. Deshalb mir holen wir noch ungefähr drei ganz tief Atmungen an. An die könnt ihr euch vorstellen, dass wir die Wert gab sind, okay? Tief mir atmen an, an wir atmen aus durch den Mund. Vielleicht gab's mal sogar. Und nach hier, er, an nach ein das Kästchen strecken wir's eher. atmen an durchs Nase, mir strecken eins, an wir atmen aus durch den Mund. An wir lassen den am fallen. Nachhängen. wir atmen an, wir strecken ein an, wir atmen aus durch den Mund. Tip top. Von der Lo fängt man uns schon ein bisschen mehr weg zu gehen, Hallo kommen wir ob ein knien. Wir müssen uns noch ein bisschen mehr strecken, aber wem gehen 400 Drehs wirklich los Wir strecken ein Arm heim, wir waren ganz ganz groß und du willst den Bauch und töften so ein bisschen nur vier strecken. Wir gucken noch ab. Und dann atmen wir aus, wir rängen den auf den Boden, an den cup. Tipptopp, nach und Kehr. Wir atmen an, wir strecken Eis, wir strecken Eis, Hüfte nur vier. An, Bringen wir den an den cup, auf den Boden. Englisch Kehr. Du machst es nach mir raus. Wir strecken Eis, wir strecken Eis, wir strecken Eis. An, Bringen wir es an den cup, auf den Boden. Wir bringen uns hin ganz los zurück bei uns Knien und wir strecken unseren Bein noch vier. So, wir sind wackerisch, aber wir müssen noch etwas ösen. Wir strecken ein Bein und wir machen uns ein gutes Schmier. Äh, ich überlege mal, was er gerne hört, ob er Schmier. Fleischbutter, Nutella, Gebäß oder Käse und so drehen wir eins jetzt. Wir gucken immer es riecht. schöner, wir holen Fleisch, Butter oder was auch immer will tun. Okay, wir holen hier Appels an der Hand und so schmieren wir eins, schmier. von oben bis innen, super, okay. Was machen wir dann noch, ob ich schmier? Nach etwas. Ähm, drehen wir drehst es nur längs, okay? Wir gucken über ein Längschöler und wir holen etwas, ich weiß nicht, vielleicht gebäst das Käher, Und wir kommen zurück und wir schmieren -Schmier das Eisschmierhai das Käher mit Gebäß oder vielleicht Nutella oder was auch immer dir ganz gern hört. Okay. So haben wir ein Schmier gemacht. Super. Lo, was fehlt noch? wir müssen uns undohlen. Okay? Der Tisch, mir kommt zurück an eisen Schneider ben sind gekreizt. So, lo dreh ma nach ein Kern noch ritz, mir gucken, iwa eis ritzschöler, mi an mir holen eisen Pullover. Schupp, an, oh, mir dienen eisen Pullover un. Lo fehlt noch ein Box, also dreh wir eis noch längs, mir gucken, iwa eis längs Schöller noch hannen, mi an mir holen eisen Box, an mir tun Box und, voilà, super. An hier äh, sind wir ungeduld und ich gebe so und wir sind auch noch bereit, vier ein Reis zu so fangen. Das heißt, wir kommen lo auf ein Face, an mir stehen. Und zwar stehen wir auf einem magischen Teppich an mir werden Haut flehen an mir stehen nur auf einem Teppich und wir als Face, auf diesem schönen Teppich, der fliehen flehen. Wir werden für das, was wir anfangen zu fliehen, die Sonne gesehen Wir werden als strecken wie die Sonne, als Arme in die strahlen, und als bewegen sich. An wir strecken uns bei den Himmel wie die Sonne und dann ein noch jetzt. An, auf die andere Seite. An, dann bringen wir es hin auf den Boden. Dann wirmt auch den Boden. An, dann kommen wir nächstes Rob gucken, Ach, okay, ein Kehr, hopper. Es Fangerin, Fangerin fangen sich nach. An, dann bringen wir nies Ruf. Super. Und dann bringen wir es hin, bei das Herz. Das nennen wir den Namaste. Und wir machen eis ein so. Und wir wollen überlegen, wo wir gehen, mit einem Reis. Und zwar heißt als nächste Station mir oh, das Wasser. Mir machen als Ohr an ab. und an oh, Mir gesehen, mir sind lo am Wasser. Super. Lo bringen wir als E bein nur vier, dat hat Bein nur hannen. Dat ben das vier aus als gedirbelt. Und dat hat Bein als gestreckt. Lo streck wir auch als Arm. Parallel zum Boden, mir gucken nur vier. Ich wird als Hand. Am mir spielen wie wir mal im um Wasser sind, okay? Das wir stehen hier um Wasser, vielleicht surfen wir, wenn wir das schon ein Käfer probiert tun. Wir sind hier, um Wasser, super. <lacht> wir haben nice Balance. Und dann kommen wir zurück an den gestoßenen Position. Und ludremais ob Dana seid, okay? Da heißt, du noch immer um im Wasser, wir wir surfen ein bisschen auf der Wellen, auf der anderen Seite, die sie nicht gestreckt. lo ist das andere Bein gediebelt und das Reizbein gestreckt. Super. lo gucken wir über die Längshand an. Wir spielen Wasser, wir spielen Wellen. an wir kommen zurück und mit. Hier bringen wir ein Fäßnis zusammen und wir haben los ein bisschen an das lo um Wasser zu gehen. Nicht um das Wasser zu steuern, sondern wir lehnen uns auf den Bauch, ganz flach auf den Bauch. Und hier werden wir hier schwimmen, wir werden das Arm an das Face bewegen. Okay, stell dir vor, Hai am Wasser und an... wir haben Hai für Fisch im Eisrum mir schwammen mir bewegen Darm an mir bewegen bin an da das anstrengend mir gödet lo so los warm. Wir bringen eis hen und eis Schölerin an drückende Burten wäscht lo geht eis Ries weiter mir vielleicht muss mal gucken ob man nicht vergisst so ein Wasser Wir bringen eis hen auf den Boden. An nice ein Face. Und dann heben wir die Hüfte noch und wir bringen unsere Körper in Form von einem Dreieck. Und wir gucken noch an, für sicher zu sehen, dass wir wirklich nicht vergessen. oder nichts nicht vergessen? das ihr sicher? Nein? Okay, super. Dann bringen wir ein Face noch vier. Und dann ganz los, rollen wir es ab, und kommen zurück an die Sturmposition. An do bring mal ein als Hen beid Herz, an mir man als an so. Wir konzentrieren uns ob dort nun, an mir überlegen lo, wo als Chris weiter geht. An zwar flei mir lo ob e Biars, oh, e Biars. Mir machen als an is ob, an mir sin lo ganz ganz oben. ob. Um wir stehen mit unserem zu zusammen und Bein sie ganz richtig an unseren Arm neben unserem Körper. Und wir fühlen uns stark wie der Bier. und wir versuchen nicht zu bewegen. Okay? Und dann strecken wir unseren Arm Europa. und an der Welt, könnt ihr auch mit dem Kopf gucken. ob die Hand. Und wir sind noch ganz groß und der Biersch geht immer mehr groß, immer mehr groß. Wir sind so groß und stark wie der Birsch. Wir strecken Eis nach ein bisschen mehr. Ja, ja, ja, ja. Wir strecken eis noch, wir strecken eis wir strecken eis Und wir atmen aus und wir bringen es Arm nicht zurück bei uns im Körper. Und zwar bringen wir uns Hände nicht zurück bei das Herz und Namaste. Wir machen uns an so. so an wir wo ein Reis eis hinbringt. Und zwar es ist lo den nächsten Stopp am Bösch. Und zwar mit ganz, ganz viele Bäm. Stellt ihr die Bäm 4 Und wir machen an einen ab. bekommen lo selber einen Baum. Wir bringen eis ein Reis zu so, auf Zürichspitzen, bleiben beim Herz. Okay? Wir fangen hier an, dass die Beine drei bisschen auf die Seite Und wenn du spürst, dass du Hai wirklich stabil bist, dann kannst du de Foss vielleicht sogar ein mir ihr bringen. Ja, super, aber du musst aber den Balance halten. Und bewegt dich. Oder vielleicht bringst du die nach ein bisschen ihr Gut, und dann trägt man de Fuss an den Bein. Ja. Und wenn du dich bewegt, ist das nicht schlimm bewesen sich nämlich auch. Laufen sich mal als erst an den Himmel zu strecken. Ja, wir haben ganz, ganz großen, starken Baum. An Fleisch, gucken mal so gut ab. Und dann könnte die Wand an der Baum bewegt sich. Auf einer Seite und auf die andere. Das bewegen sich. Ja, super. <lacht> und dann ganz los, bringen wir einen nicht dreck an eis Arm und wir wollen das selber, auf der anderen Seite. Lo bringen wir den anderen Fuß, Fuß den zu Fuß, steigt man ganz, ganz fest an den Boden. Für schwenkt man man um den Fuß um Boden zu holen. Oder wenn du spürst, ja, Skandal, kann das, dann vielleicht gut den Fuß ein bisschen mehr oder nach mir heisch. Und dann dreckt man den Fuß an den Boden. Wir fühlen uns ganz stark und stabil wie ein Baum. Wir bringen als Hand Händen bei das Herz oder vielleicht strecken wir das Arm. Und dann könnt wir die Wand und vielleicht fallen wir aus der Pose, und das ist gut nicht schlimm. Und dann kommen wir ins und bringen die Füße nicht auf den Boden. Wir bringen uns bei Herz, Herz, wir sind auf einem magischen Teppich und los, stellen wir uns vier, wir sind ein super Held. Und das kann irgendeine Person sein, die ihr kennt, vielleicht also dein Mama oder dein Papa oder irgendein Held, den du von einem ähm, Kannerfilmkind kennst. Lo, du bast den Held, und wir machen an ab. Oh, super. Los immer stark. Und wir bringen lo e eh fuß nur vier. Und E-Bein nur Das Bein heißt, als Das andere Bein ausgestreckt. Du trägt mein Arm noch vier, weil wir werden flehen, wie ein Superheld. Halt, okay? Und um, wenn du willst, kannst du noch ein bisschen mehr noch vier gehen und um, dann bringen wir das Arm noch hin. Wow! Wir um, flehen, wir gucken noch vier, wir gucken noch vier, wir um, flehen und um, wir viel uns nice ganz stark. Superhelden, die können nämlich alles. Alles, was du willst, kannst du machen. Und dann kommen wir zurück, und dann machen wir das auf der anderen Seite. Tisch, du drehst dich um, bei dann von deinem Tappi, du hast das andere Bein gedirbelt, und E Bein gestreckt, und ich strecke mein Arm, und wir gehen noch vier mit unserem Körper, vielleicht bringen wir das Arm, wenn unserem Körper strecken, der nur noch haben, und mir flehen, und wir flehen an der Luft. Vielleicht wow. verliert ihr auch die Balance. An, super, an, wir kommen näß und mit. Gut. lo bring wir hen, hin, näßt ab bei Herz. Wir sie nächst auf einem magischen Teppich an, wir machen es an so. Loh, werden wir eis verwandeln an deren. Und zwar, wir machen es an ab. fängt mal an, an dem wir eis auf der Bude sitzen. Und zwar sehen wir ein Piperleck. Tisch mir mich brengen, zu zoomen, kneien ab, wir halten hei ein Bein und an mir fliegen wie ein Piperleck. Du bewegst den Bein a rauf an rauf, rauf an rob genau so. Und du spürst, weißt du, dass ich immer an Luft fließt. Ja, super. Gut, von hier, stell mal eins auf die Face, mit Beinen sie noch immer gedirbelt Und zwar sind wir ein Frosch, e Frosch. Das heißt, Eis sie ein bisschen ab, Eis ein an der Und was möchte Frosch? Den sprengt. Da heißt, wir werden ein von der Heiterpost loft e pur tisch, mir an die Luft sprengen, ein Pummel. Das heißt, wir an, und wir ordnen aus, und wir kommen zurück. Und wir Ja, und wir kommen zurück. Und wir kommen Und nach zweimal. Und wir Ganz zurück. Und wir kommen zurück. Vielleicht wird es das bein aber ein bisschen warm gehen. Wir sind auch warm. An, mir eisen und wir kommen mit unseren Händen und unseren Knähen auf den Tappi. Hei verwandle wir Eis an ein Katz. An Katzen, wenn du schon ein Katz gesehen hast, wie man die, die meine ganz Röne Räck. Die ist meine Röne Reck. An Miau! An mir man Röne Räck. An mir Miau wie ein Katz. Miau! An nach ein Kerl, meine An Miau! wie ein Katz. Loh verwandeln wir uns von der Katz an einen andere Dähe. Und zwar ist das ein von Dschungel vom Dschungel Und zwar ist das, das stärkste Dähe von all den Dähen. Okay? Und das Dähe ist ganz gefährlich. Und zwar kommen Loh auf meine Knie und meine Hände. Und wir werden eine Ordnung machen, und zwar. Den äh, Leif, wir werden nur den Leif machen, okay? Das Tischt, heißt, wir gehen noch einen, an, an, dann gehen wir noch vier, wir machen das an ob anstrecken, Zung aus. Gut, wir atmen an, gehen noch einen, wir kommen noch vier an, super. Wir machen das noch zweimal, wir gehen noch an, an, noch vier an, das Tisch heißt, du willst, Song Zunge rausstrecken und dann ganz groß aufmachen. Wir wollen nicht nachher gehen. Wir gehen nur hin An Okay, tipptopp. Das tust du ganz, ganz gut. Genau. Hier kommen wir hin zurück. Wir strecken eisbein. Bein. Wir diebeln ein bisschen eisbein. Bein. mir wir sehen lo ein Tiger. Okay, und was möchte ein Tiger? Den geht zur faust. Das heißt, wir gehen noch hin. Uh, bös noch vier. An, wir gehen äh, bös noch Hannen. An, noch ein Gehirn. mir wir gehen noch vier. An, mir gehen noch Hannen. Nach Englisch kennen ja. mir gehen noch vier. An, mir gehen noch Hannen. Okay. Lobrengen wir ein Knäin-Zreck an eis hen, An den Tiger, den willst du schlucken, strecken. Test wird. Ein Arm an den Bein strecken. Und zwar dreht Arm an das längste Okay? Und den streckt sich. Oh, und wir machen das so lang wie möglich. Und wir strecken uns. Und wir strecken uns. Und pff, wir lassen alles lassen. Und wir machen die eine Seite. Das heißt, schauen wir mal den Arm an das Bein, was wir noch nicht benutzt haben. Wir strecken uns nächstes. Ein Arm an Eben Arm mir machen ist so lang und so lang und so groß wie menschlich. Ah, okay, super. Wir kommen jetzt zurück. Wir kommen zurück an unseren Tiger an den will du noch ein bisschen zu Fuß kommen. Natürlich, wir gehen mir nachher okay? noch vier an ein bisschen noch hin. Wenn ihr mehr Platz du habt, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr herumlaufen, wie den Tiger, das gebt okay? Und das Mama wir Englisch gehen. Und wir kommen zurück. Okay, super. So, ich werde mir eins hinsetzen und an, an den Schneidersitz. Wir werden Eis hängen, nies zurück bei Herz bringen, Eis an, so. Wir sind Nies auf einem magischen Teppich. Du wirst vielleicht spüren, dass er das Herz ein bisschen hart ist, Er Ordnung ein bisschen sehr. Und dann können wir uns nach einem Däger aussischen. okay? Und zwar, er Lieblingsdäger. Was auch immer das vielleicht ein von den Dägen, die wir gerade gemacht haben. Wir hatten den Piperleck, wir hatten den Frosch, Katz den Leif an den Tiger. Sieht ihr in der aus? An der Mama ist ein ob. An der Mama nach ein Kehr die Übung von dem Lieblingsdeja. Okay? So, ich hole den Frosch. Tisch, du holst, was auch immer, du am liebsten holst. An da kommen wir nach ein Kehr zurück. vielleicht müsst du den Frosch mit mir an mein Deer. De. An Englisch gehen. Okay, super. Lo kommen ist an den Sturmposition. An mir sind lo niest, son Sonn. das lo den n vom Dach. Tisch mir strecken nach ein sing Mir strecken als Strahlen an den Himmel. Als Fangerin bewegen sich. Mir gucken Roboter als Fangerin. Ah, no Mama is Arm op. Fangerin bewegen sich nach. An loser los geht son weil das den ein von eisem Dach, an von unserem Riss. Da kommen mir komm nicht zurück ob den Tappi. Mir setzen eis hin an du streck eis nach ein Kehr. Da tust losstellst du nicht dass mir an eisem Bett sind. Und du fühlst dich ganz ganz mit. Mir strecken uns hier nach en Kehr, bisschen von Seite. Zur Seite. Und dann, was muss man machen? Oh, wir müssen ein kleines Kleidernis ausdrucken. Die ist, oh, wir oh, dienen einen Pullover aus, generiert es, bringen den Pullover zurück und dann muss man eine Box ausdrucken. Wir, wir holen eine Box und wir bringen eine Box auf die eine Seite, noch längs. Super. Wir holen wir Pyjama. Der Pyjama lädt halt nur vier. Und dann sind wir Eisen Pyjama un, super. An den Topf von diesem Pyjama den holen wir von hier oben. Und dann nehmen wir den un. Okay, hier sind wir bald bereit, um Bett zu gehen. Strecke als wir strecken hier ein Bein und legen uns auf Reck. Und wenn wir hier ganz gemütlich leien. Strecken wir nach Englisch ein -Kähe als Arm an Eisbein. Wir machen Eis ganz, ganz groß, ganz, ganz lang. Um, gut. Hallo. Bringen wir ein Arm neben an unserem Körper. Der Tisch. Wir werden nach einem Körper alle Muskeln benutzen an unserem Körper. Das heißt, wir werden eis Fangeren zusammen machen, als Faust, wir werden alle Muskeln in unserem Gesicht zusammenpötzen, eis bein ein Kickes, ein Bauch, alles, wir spannen alles und alles und alles und wir atmen an, an, wir losen, alles los. lass. Hier fangen wir die komfortabelste Position, derm gestreckt und Bein gestreckt, wir spüren unseren ganzen Körper hier im Boden, wir spüren, dass wir wirklich mitsehen, nur der ganze Reis. Und mit einem Anzug wird man nachher ein Kehr als erinnern und all die schönen Sachen, die wir heute gemacht haben, während dieser Reis. Wir haben Sonne gesehen, eine ganz große Birch, stell dir nur den birsch vor. Dann haben wir ein Bösch gesehen mit ganz vielen Beben. Wir waren um Wasser, um Meer, mit ganz vielen Wellen. Und dann haben wir deere gesehen. Ein Frosch, ein Piperleck, ein Leif, ein Katz, ein Tiger. Und vergiss nicht, wir waren auch heute ein Superheld. Wir waren ganz stark, wir waren Courageis. Und du warst genauso so stark und Courageis bei den Superheld. Du kannst alles erreichen, was du willst machen. Du bringst meine Hand auf den Bauch. Und wir spüren, wie der Bauch sich bewegt, wenn wir an- und ausatmen. Wir holen nur nach drei Atmungen zusammen. Wir atmen an, und der Bauch bläst sich ganz groß ab. Und wir atmen aus, an der Bauch entspannt sich. Und nach ein Stell dir für den Bauch als Ball. Und wir bloßen den Ball ab. Ganz groß. Und ah, atmen aus ah, de Bauch mir an den Bauch entspannen sich. Nach ein Läschke. Wir atmen an der Bauch bläst dich ab. Und atmen aus an ah, den Bauch entspannen sich. Los, die bleiben wir ein bisschen. Wir lehnen uns auf die Seite. Und dann kommen wir ganz los zurück in eine Sitz Position. Das heißt, wir sitzen heißt Näs mit einem Bein gekreizt. Und du willst du gucken, dass dein Reck ganz schön riecht as. Das heißt, wenn du vielleicht ein bisschen so sitzt, versich mal, als vier zu stellen, hier wäre ein Foden. Und der Foden geht dich ganz bis ab. zeigen, so dass dein Reck schön riecht aus an deinem Kapp auch. Gut. als Schöllerin, hier mal hier ab. An, wir atmen aus, an, wir lassen eine fallen. <huch> Gut, nachher kämen wir atmen an, Schöllerin kommen noch ab, ganz, ganz heisch, so heisch wie möglich bei den Ohren. An, wir atmen aus, <huch> an, Schöllerin fallen, ein ganz leicht kämen. Wir atmen an, Schöllerin nach, mini, nach, mini, nach, mini, nach mini, uh, an, mir nur bei Schöllerin, nach <huch> mir nur, nach mir nur, nach mir mir wir atmen aus, an, wir entspannen Schöllerin, super. Loh, beenden wir unsere Kur und zwar, indem wir uns ein bei das Herz bringen An eisen ein Namaste machen. Das tue ich mein Sohn und Adi am Yoga mit mir so Namaste. Tue ich mir Werten, Hand bei das Herz zu tun, bein eis nur vier und mir so All zusammen Namaste. Es zählen bis drei und dann machen wir das zusammen, okay? Also, eins, zwei, drei. Namaste, an mir beien 4 Wir kommen ganz los, Trick, an den gesetzten Positionen. An so und dir ganz viel Merci. hat ganz viel Spaß gemacht, bis geschwind. Namaste.